Hallo und herzlich willkommen zu einem Video einer etwas anderen Art. Wir spielen heute, wie ihr hier schon seht, Resident Evil Village. Äh, das neue Resident Evil, was zum Zeitpunkt der Aufnahme genau heute rauskam. Also für euch am Freitag, den 7.5. Ähm, ja, wir spielen heute erstmal die Demo. Ich habe äh, eine kleine Umfrage auf sowohl auf äh, Twitter als auch auf Instagram gemacht. Die ging eigentlich klar mit Ja aus. Und da habe ich mir gedacht, ja, mach doch ein Video dazu, erstmal natürlich zur Demo, weil das Spiel kostet halt 60 Euro. Und da habe ich mir gedacht, gucke ich mir erstmal die Demo an, bevor ich mir das kaufe. Nicht, dass ich da irgendwas verschwende. Aber seht selbst, viel Spaß. Nachdem seine Tochter Rose entführt wurde, findet Ethan sich in einem seltsamen Ort wieder, äh, Dorf wieder. <lacht> Lesen es wieder da. Er erinnert sich, er, er, ihr, ach, Digga. Er irrt eine Weile umher, bis er einer alten Frau begegnet. Im Leben wie im Tod preisen wir. Äh, hallo? Was ist, ist gefährlich? Fakt. Hier draußen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich Was bin. Was für es ist gefährlich. Hey, hören Sie mich. Die hat aber... Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Bleib bitte weg. Bleib bitte weg. Sie Bleib bitte weg. <lacht> ist sie hier? Rose! Rose! Ja. Alter, ist das ist schön. Oh, Alter. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Monster? Oh, oh. Oh, oh das ist das Schloss. Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! <lacht> Nein. Wer? Halt! Wo ist Rose? Hilfe! <lacht> Wer ist Mutter Miranda? Das Leuten ist unser Zeichen. Ähm sie kommen zurück! Wer denn? Rose ist hier? Ja, ist sie gehen. Okay, ich kann, kann ich hier rein? Oh, lol. Du musst einfach nur. F, okay, du sammelst mit F äh, Sachen ein. Oh, äh, sagen sagenhaft, möge die kommen. Ihr könnt bitte da ähm, bei solchen Sachen pausieren. Tab um Inventar. Oh, ich hab eine Pistole. Ausrüsten vielleicht. Oh Gott. Ah, okay. Hiermit kann ich die wegstecken. Kann ich auch auf gar nichts wechseln. Kann ich eine leere Hand oder so? Das Schloss ließ sich leicht knacken. Okay. Das heißt, man kann theoretisch auch ein, ein Schloss knacken irgendwann. Irgendwie mit einem Dietrich oder so. Aber ich bin gerade sehr verwirrt. Da oben ist irgend. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss, ne? Kann ich hier rein? Nee. Irgendetwas fehlt. Okay. Hier rein? Nee. Also, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da blitzt was. Das ist ein Rabe. Okay, mit Shift sprinte ich. F untersuchen. Japan, diese echter Ziege. Zum Schutz des Dorfes unserer Bewohner. Wer sie zerstört, möge de der möge den Zorn Mutter Mirandas ereilen. Okay. Au. Oh. Die Karte zeigt Informationen zum aktuellen Gebiet. Okay, hier sehe ich auch das Schloss, was ich knacken konnte. Friedhof, Valkyren, Statue. Hier hoch geht's anscheinend. Okay, da gehen wir mal hin. Das hier sieht mir nach einer Kirche aus. Ja? Was ist das denn? Fragment. Okay. Wichtige Objekte finden Sie im Tab Inventar unter Wichtiges. Also im Inventar. Im inventar was ist das denn? Ein Jungfernfragment. Ein Teil eines Reliefs. Es zeigt den Kopf einer, einer schönen jungen Frau. Okay. Die kennt man schon aus äh, ein paar Trailern. Ich glaube, die heißt Lady Demetrius oder so. Und sie ist sehr riesig. Was habe ich hier? Kirche. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finden die zwei Relief. Finde die zwei Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Luisas Haus. Okay, da müssen wir zu Lisas Haus, weil hier ist anscheinend Unglück über das Dorf hereingebrochen. <lacht> ähm ich ich würde mich gerne genauer umgucken, aber da ich nur eine Stunde Zeit habe, weiß ich nicht, ob ich mir das so gut einteilen kann. Haben wir hier noch irgendwo was? Hier geht es anscheinend hoch. Dann werde ich auch mal direkt hier lang gehen. Das kann hier nicht verwendet werden. Okay, anscheinend ist hier irgendwie. Ein anderer Teil vom Friedhof noch. Errungenschaft freigeschaltet. Fünf Minuten gespielt. Okay. Ich glaube, das sieht man nicht in der Aufnahme, aber ich habe fünf Minuten gespielt. Das sieht mir noch einem. Das kann hier nicht verwendet werden. Und. Das will ich auch da gar nicht verwenden, erstmal. Ähm, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, hier kann ich das Fragment verwenden, ne? A und D drehen. Okay, das ist wahrscheinlich so, allein. Abschließen. Ja, schön. Okay, jetzt fehlt mir hier noch, noch, noch ein anderes Fragment anscheinend. Das von Luisas Haushalt, ne? Kann man hier rein... Nee. Ist verschlossen. Wo muss ich lang, verdammte Scheiße? Da bin ich lang gekommen. Ah, hier geht's hoch. Bitte lass mich durch. Von der anderen Seite verschlossen. Wo muss ich denn lang? Da komme ich nicht durch. Hier vielleicht. Nee, da bin ich auch nicht durchgekommen. Ah, ich kann hier rein und hier raus, oder? Oder? Dann gehe ich mal wieder zur Kirche. Gehe hier durch. Ja, wie habe ich das denn übersehen? Okay, das ist jetzt weird. Das habe ich übersehen. Und das scheint Luises Haus zu sein wahrscheinlich. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Lauf, Kollege, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Okay, du kannst springen, du kannst springen, du kannst springen. Hilfe. Du kannst aber nicht überall drüber springen. Hilfe. D irgendwas kommt hier. Äh, ich habe Angst. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ah. Spring doch. Hier rein, hier rein, hier rein. Hier rein, schnell. Sie die Tür. Bitte. Oh mein Gott, hat euch erschrocken, der da unten am Brunnen war. Hey, oh. was machst du hier? Das ist noch jemand. Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh. Wieso sollte ich? Keine Sorge, ich tue Ihnen nichts. Oh mein Gott, ich Alter. Normale Menschen zu treffen, uh. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Okay. Aber sie antwortet nicht. Er ist hin. verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Na, ja, ich bin auch in dem Dorf hier, also... Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Sieht nicht so aus, ne? Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Dankeschön. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Okay. Ich weiß nicht, wo ich lange muss. Also, ich kann schlecht dadurch. Ich werde es mal hier durch versuchen. Und das hat funktioniert. Möcher Objekte können zerstört werden. Pistolenmunition. Oh mein Gott. Das brauche ich jetzt. Und die Pistole wieder ausrüsten kann ich... Ich würde nicht hier drüber, hä? Irgendetwas fehlt mal wieder. Ähm. Ah, hier hoch, lol. Schießpulver. Okay. Kann ich damit Monika... Kraften, äh, genau. craften. Jemand auf Klo? Chemikalien. Okay, okay. Das hier scheint das Haus zu sein. Und da hinten... Hier ist so ein komischer Altar wieder. Oder ne, was... Ist, also, keiner da? Aber irgendwas... Okay, das. ist... Ah, da ist dieses andere Fakt mit drin. Oder Relief. Keine Ahnung. Von der anderen Seite verschlossen. Hier ist hier... hier ist der Eingang. Ach so, erstmal die beiden reinlassen. Ich sollte vielleicht hier... Tür? Tor. Die hat gesagt, das Tor ist verschlossen. Öffne dich. Auf geht's. Kommt! Alles gut. Mach bitte schnell. Los, schnell. Danke, ja. Los, ich habe keine Zeit. Wurde aber auch Zeit. Ah, Dankbarkeit ist da. Ah, zehn Minuten gespielt. ja, Errungsschlag. Darauf erstmal. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Das merke ich. Tut mir leid. Kein Problem. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, Kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? Ja, das wäre nett. All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt. Wer ist das aber... überhaupt? Los, Vater, Helft mir! Ihm geht's nicht gut. Wir müssen ins Haus. Ich mache ja schon Warte. Hallo? Jemand da? Hallo. Warte, lass mich versuchen. Luisa, mach auf, ich bin's Elena. Das sieht mir nach einer Shotgun aus. Die Monster hören nicht nach. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Julian, Ein Freund. komm runter. Vater, wo ich bleiben Julian. Um lass uns rein. Nein. Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Nein, das hier einer? draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, ich kenn dich Reinhardt doch gar euch. nicht. Kommt. Hier lang. Du bist nicht tu aus der runter. Äh, uh, nein. Ich bin Ethan. Genau. Julian, mach dich nützlich der der ich. und geh dich umsehen. Ich Besser sag nicht, da geht. draußen sind ähm, ein paar Tja. von diesen Motzern. Wenn Elena dir vertraut. Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Tschüss, Julian. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Okay. Da liegt schon mal was auf dem Stuhl, glaube ich, dass ich einsammeln kann. Okay, könnt ihr gerne wieder ähm, pausieren, wenn ihr das sehen wollt. Wie schon gesagt, ich habe nur eine Stunde Zeit. Und ich möchte euch natürlich möglichst viel zeigen. Hier sind irgendwelche Bilder von dem. Hier lang. Ich will das erstmal gucken. Okay, das ist von früher noch anscheinend, wo alles noch einigermaßen in Ordnung war. Wobei das auch sehr düster alles aussieht. Also ich will hier nicht wohnen. Okay. Okay. Guten Tag. Ah. Komm rein, die anderen warten. Wer sind die anderen? Alter, die, die, die sind ja doch noch. ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch genau. geschafft. Komm, ja, danke schön. Setz dich. Sind das alle Überlebenden aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Komm runter. Niemand hat überlebt. Ein nutzloser Krüppel? Hallo? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Prost! Morgen sind wir alle hier tot! Ich glaube, der sollte mal... Genau wie ihr blöder Ich glaub, hatte, das hatte schon mehr als das eine Bier. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken genau. Oder nicht. <lacht> ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Ja, super. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster. Und griffen uns an. Und sie. Sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und. Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er. Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Irgendwo bei den Monstern, genau. Er, er geht Hilfe holen. Ja, ja, das. Das macht er. Er, er geht Hilfe holen. beten wir. Okay. Oh, für nee. Ihn. Für uns alle. Ja. Okay. Kommt. Vater unser oder? Äh, Ja, ich mach einfach mal mit. Oh einflüchtige, hört, hört unsere Stimme, Stimme vereint, vereint in einem vor euch. euch. Wir ersuchen euch aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben, übergeben. Im, Angesicht im Angesicht des Mondes des in dunkler Nacht. Der Nacht. Erlösen Erlösen wir unser Opfer in Erwartung Erlösen Erlösen Erlösen des Erlösenden nichts. Das Erlösende nichts. Im Bild. Leben wie im Tod preisen, preisen wir, wir euch. euch, Mutter Miranda. In welcher Sekte bin ich denn hier gelandet? Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, der Tee. ja? Gibt es da auch noch Kuchen oder richtig? so? habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. <lacht> du meinst die Hexe? Ja. <lacht> Das Weib ist verrückter als ein Irren. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz. Oh, das ist mein sie Tee. Uns Kann ich den trinken? Wieso? Der, wieso hat er da. das Messer bitte weg. Dem geht's nicht gut. Nein, dem geht's nicht gut. Dem geht's nicht gut. Oh mein Gott! Da gar nicht. Oh mein Gott. Der wurde gebissen. Bitte. Zieh deine Waffe. Zieh doch deine Waffe. Los! Ich habe ihn dreimal gehittet. Ich hätte er ja nichts gespürt. Kann ich irgendwas drücken? Oh mein Gott. Hat jetzt ihren Vater. Ich sagte aufhören! Oh mein Gott, komm runter. Ja, okay, wer ist vielleicht besser so? Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, hey, das war nicht mehr dein Vater. Das, das, war das escalated richtig. quickly. What the hell? Elena, Elena nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Ich hoffe mal nicht. Ja, da ist ein kleines Lagerfeuer drin jetzt, ne? Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Kann ich irgendwas... Wir müssen hier raus. Äh, aus dem Haus entkommen. Okay, cool. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Das Feuer breitet sich aus. La la la. Kraut. Ja, ich weiß, dass ich kraut. Grad... Nein, ich öffne jetzt nicht mein Inventar hier. Liegt nichts drin, gut. Ähm. Hier liegt was. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Wenn ich wüsste, wo der ist. So viel dazu. Autoschlüssel. Drehen. Oh. Kann ich aufmachen. Und da ist der Schraubenzieher drin. Nice. Hier ist noch Flintmonie. Flinte? Habe ich irgendwo eine Flinte gefunden? Oder hätte ich irgendwo eine finden sollen? Ich hoffe mal, ich habe nichts übersehen. Oh Gott, das Haus. Das Feuer breitet sich aus. Das Feuer breitet sich aus. habe ich gerade gesagt? Äh. Ich habe den Autoschlüssel. Ja, ja genau. Autoschlüssel. rüber. Hiermit kommen wir raus. Let's go. Reverse und... Wo will er hin? Durch die Wand? Gas geben? will er durch die Wand? Das Auto brennt? Wir haben es geschafft. Ja, da war noch eine zweite Wand. Ethan? Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. What the dafür. Wie schnell hat sich das ausgebreitet? Ähm. Daneben nach oben. Aus? Ja. Irgendwie. Los. Komm hoch. Lauf. Schnell. Ja. Das ging gerade dem Schnell weiter. der hat ein bisschen gepackt in der Motorhaube. Lauf. Ja, vielleicht ein bisschen weniger reden. Aber danke. Lauf, lauf, lauf. Ist hier irgendwas? 20 Minuten gespielt, okay. Das ist ein guter äh, Indikator für die Zeit. Oh, nö. Komm, es hält. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Da. So kommen wir hier raus. Ja, dann lauf Im doch. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Ich hab ne Bitte. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, äh, Hey, sag doch sowas nicht. Ich schaff das. <lacht> wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du. Vater? Was? Oh. Er hat drei Pistolen und zwei Schrocken. Er hat mich erkannt. Vater. Er Bringt ist Brenn. Oh nee, oder? Nimm doch. Nicht bewegen. Los. Nimm meine Hand. Nee, die, die wird ja nicht nehmen, oder? Nee, ich denke. Geh Oh nee. Ja, das waren dann alle Charakter die wir es jetzt kennengelernt haben. Alle genau? Ah nee, die Hexe ist noch da. Das ist halt einfach nicht Am Anfang. Auf geht's. Wir müssen jetzt irgendwie einen Weg anscheinend ich zu diesem Schloss finden. Verstehst nicht. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Ich denke über... Ähm oh mein Gott, das sieht nice aus. Ich denke, wir müssen durch ein dieses eine, diese eine Tür, wo wir die äh, Fragmente jetzt da... Von vorne los? Ja. Ah, fuck. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, wir müssen durch die eine Tür, wo wir die Fragmente, ähm, reintun müssen. Und da wir ja jetzt den Schraubenzieher Ach. haben, können wir doch das hier öffnen, oder? Ja, natürlich. Geil. Anscheinend haben wir auch die Macht oder Telekinese, weil der Schraubenzieher hat gerade, äh, der, ist was, der hat geschwebt? Das ist das deutsch? Ich denke mal. Ähm... Wo muss ich denn jetzt lang? Ein Haus zurück ist ja äh, nicht so eine gute Idee hier lang. Auch nicht. Haupttor? Haupttor. Hallo? Nicht Mutter Miranda. Hey! was? <lacht> Das ist also Mutter Miranda? Okay. Was war das? Hat er doch... Ge also der hat so laut geschrien, ich, Also wie konntest du das denn nicht hören? Pistole. Nachladen. Laufen. Schnell. Ich verfolge die jetzt. Ist das die Hexe? Das ist die Hexe. Ja, moin. Der tut. Ja. Der Tod findet sie alle. <lacht> oh mein Gott, Alter, ich hab gerade Gensau. Die Synchro von der Hexe ist ja so nice. Was, also, was macht die da? Wenn jemand von euch weiß, was das bedeutet. Und ihr mit der Antwort nicht wirklich was spoilert, weil man das irgendwie im späteren Spiel herausfindet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, das war dann also. Ne, da oben kann ich ja nicht lang, das weiß ich ja. Ah doch, da kann ich ja jetzt... Ah ne, das ist von innen... Ver... Ne, gar nicht. Kann ich das aufmachen jetzt? Dämonenfragment, ja das brauche ich jetzt. Okay, dann gehe ich, geh ich einfach mal straight up zu der Tür. Wenn ich noch wüsste, wo die war. Nein, das ist nicht die Map. Äh. Da muss ich hin. Also, ja, gut. Nee, hä? Muss ich hier hoch, oder? Nee, hä, wo muss ich lang? Ach so. Ich wusste gerade nicht mehr, wo ich war. Und ich habe gerade die Meldung gekriegt, dass ich 25 Minuten gespielt habe. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Dämonenfragment. Ja. Das jetzt einmal drehen. Und abschließen. Ich wusste, dass es aufgeht. Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare. Okay. Er scheint safe zu sein. Nur Blut und Tod. Na dann. Na dann, let's go. Sonne. Ende? Ich muss sagen, der erste Eindruck von Resident Evil Village ist sehr nice. Das waren jetzt zwar nur Knapp eine halbe Stunde, aber es ist sowohl soundtechnisch als auch Grafik, äh, grafiktechnisch mega geil und das macht die Atmosphäre dann halt nochmal viel besser und <lacht> allein schon die Synchro von der Hexe war mega nice. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Wenn ihr überhaupt nichts mehr verpassen wollt, dann schaut auf Twitter und Instagram vorbei und joint den Discord-Server, erster Link in der Videobeschreibung. Schreibt bitte Feedback zum Video äh, in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.